Hey Leute, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Satisfactory. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja den Schredder in Betrieb genommen und ein bisschen was ausgebaut. Heute setzen wir endlich ein paar Wände, damit es hier mal nach einer richtigen Fabrik aussieht und nicht nach einer Bodenplatte mit ein paar Maschinen drauf. Wir werden auch ein bisschen was optimieren und erweitern. Ich das mal ab. Ja genau ich baue hier eine neue Schraubenproduktion auf dann kann ich die Schrauben von da für hier nehmen und die Schrauben von hier für dort nehmen okay dann passt das eine Eisenstangen die kann ich aber auch hier gleich mit produzieren sollte eigentlich gut aufgehen sehr gut Power da Biomassegenerator irgendwie zwei hin. Wie viel hatten wir da vorher stehen? Weißt du das noch? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Äh. Ich habe jetzt erstmal mal abgerissen. Okay. Ah, hier die Plattform weiter gebaut. Okay. Ja, genau. Was machst du mit den Stelzen? Was hier gebaut? Noch gar nicht gesehen. Äh, ich glaube vier war ja, gesagt, ja. gesagt abenteuerlich. ich gesagt abenteuerlich. Ich glaube vier das waren es vorher. müssen Muss man halt alle befüttern. jo ja, das werde ich tun. Ja, oh, wir mal hier die Liste. <lacht> Oder. Oder alles vom Beton? <lacht> Bei 4, das passt. So, genau, ähm, hier ist nee, so. rum, nicht andersrum. Besser. Auch hier die Schrauben auf der Seite, also bauen wir hier die Schrauben hin. Ganz klar, macht viel mehr Sinn. ist sofort wieder da. Ja, ja. Keine Hektik. Bin hier gerade am Bauen, brauche ich keinen Strom. So genau, du machst Eisenstangen, brauchst 15 pro Sekunde und du auch Eisenstangen, auch 15. Und du schickst 30. Das heißt, ich brauche den zweiten schon mal gar nicht, sehr gut. Ja, ja, ja, dass das was wird. Ja, wie du gesagt hast, also mit dem mit dem, mit dem Fließband, das wird abenteuerlich. Ja, ist bei mir auch gerade, äh. Aber lässt Oh, ich muss gleich mal wieder ein bisschen Biomasse besorgen. Ja, lässt sich halt irgendwie nicht äh, vermeiden, erstmal, ne? Ja. Wenn dann, ja, mal mal, ein Stück. wenn dann mal mehr Beton da ist, dann kann man das auch alles optimieren und ein bisschen ja. vergrößern und so. Passt es? Will ich die hier vielleicht sogar die erste Fabrik hier sogar zweistöckig bauen? Dann kann, ich, kann man alles ein bisschen entzerren. Oh ja, das wäre nice. Okay. Genau, hier sind so ein Stangen eingestellt. Hier sind Stangen eingestellt. Hier stellen wir noch Schrauben ein. Und die werden dann direkt hier reingeleitet. Perfekt. Stangen, hier rein, Schrauben. Perfekt. Jetzt braucht es alles hier nur noch Strom. Ja, ist jetzt gerade geht Dann, jetzt. Liegt nicht an dir, ja, schlägt daran, dass keine Stromleitungen hängen. So, oh, wir produzieren jetzt 100. Äh, wir können jetzt 310 Megawatt produzieren. Oh, oh, oh, oh, das das so sollte erstmal fürs erste ein bisschen reichen, ne? Ja, alles viel zu eng. Ja, das ist echt halt. Also, echt ein bisschen. Deswegen bin ich, gehe halt, ich halt auf Skybase direkt ja. von vorne rein. Da habe ich halt Platz, so, ne? <lacht> Aber ist okay. Ähm, ich will dich da nicht hinkriegen. Also, ich, ich möchte das so mit dir spielen, wie du das gerne spielen möchtest, weil es ist dein Spiel. Ja, so machen wir das. Finde ich das auch voll in Ordnung. Okay. Stellen wir hier noch eine Kiste hin. Dann haben wir jetzt auch Rotoren. So, ich kümmere mich dann, wie gesagt, ein bisschen um Strom wieder. War auch ein bisschen unterproduziert. Die Rotoren 25, 100, oh, 100 pro Minute Worte. <lacht> okay. Also, mein Klicken dürftest du jetzt aber nicht mehr hören, oder? Nö, nee, gar nichts. Ja, gut, ab und zu mal. Ja, okay, das ist, wenn ich dann spreche. Ich habe genau. eine mechanische Tastatur. Ja, die habe ich abgeschafft. Ich hatte auch eine. Die ist sofort weggekommen, als ich jetzt mehr gestreamt habe. Also ich finde das in Ordnung. Also ich, ich mag das halt total. Diesen, diesen, diesen Sound vom Klicken und auch die... Äh, ...überhaupt diese... ...dieses Gefühl finde ich halt echt klasse. Ja, er benimmt sich gut. Er ist brav. Er tut, was ich ihm sag. Ah! Monster, Gegner. Was? Ja, ich bin immer brav. Ja. Wer, wer, wer fragt? Nymphis. Ach so. Anna, Anna, ich bin brav. Ich bin ganz brav. Nicht, nicht auer machen. Sie die. Sie Hat sie geschrieben. <lacht> Jawohl. Jawohl, Chefin. Jawohl. <lacht> nee, nee, hier wird nicht rumgesessen. Hier wird gearbeitet. Keine Zeit für Pause. Hier gibt es keinen Pausenraum. <lacht> und Toiletten gibt es auch nicht in meiner. Best, beste Arbeitsbedingung <lacht> ja, hier. Ja, ja. So habe ich mir das so Arbeiten schon immer in meinem Leben vorgestellt. Kein Essen, kein Schlafen, kein, <lacht> keine Pause. Alles überbewertet. Alles überbewertet. So, oh, man werden. ich brauche noch eine, eine Produktionslinie, die platztechnisch überhaupt nicht passt. <lacht> ja, ist schaffe, gut. schaffe, Häuslebauer. Ja. Ich bin Schaffe, schaffe und Chris ist Häuslebauer. <lacht> <lacht> schon hinter mir ist, machen das halt normal. Nee, nee, nee, da werde ich nie in meinem Leben bauen eigenes. Meine Vermieter sind echt tipptopp. Ja, ich weiß nicht, war schon immer mein Traum. Ja, klar, okay, ne. Ja, meine Vermieter sind halt, ich kenne die halt mein Leben lang schon. Also ja. die kennen mich auch seitdem ich klein bin und komme mit den Kindern von denen gut klar. Jetzt bei mir ist halt also immer es so die, die, die Altersvorsorge gewesen halt. Das kann ich verstehen, Das Haus, ja. kann man mitmachen, was man will. Ja. Vielleicht, wenn ich jetzt meinen Job irgendwann anfange jetzt, also wenn ich übernommen werde, vielleicht ändert sich das ja dann noch, weil ich dann unten einen guten Job finde, weil ja in der Branche, wo ich ja jetzt anfangen will, kann man schon ein bisschen mehr verdienen. der ja, Chris? Ja. Auch gehört von daher ja. <lacht> gesehen habe ich es noch nicht von von daher. Gehört, aber gehört. <lacht> das verstehe ich nicht. Das ah, bei mir auch ändern. Ah, ja. Nächster Zeit dann Teamleiter wird und so. Oh, nice, ja. ja, drück dir die Daumen? Das steht schon fest. Achso, steht schon fest. Ja, ja cool, ja, das, das freut mich doch für dich. Das freut mich richtig. Nur noch nicht unter Dach und Fach, aber es ist. Ja, geht nicht anders. Es gibt, kein, gibt keine Alternative für mich. <lacht> oh Gott, so, so, so, so schlecht geht es deiner Firma. Wenn <lacht> <lacht> sie schon keine Alternative als dich ja. haben, oh mein Gott, arme Firma. Oh, die sind froh, dass sie mich haben. Das glaube ich, glaube ich auch Wort. Bin ja auch froh, dass ich dich habe. Kennt schon meine Expertise. Ja. Ja, ich, ähm, äh, ich muss mich jetzt für die, für meine Arbeit muss ich mich jetzt mit mit OBS auseinandersetzen. OBS. Und ja, und dann ähm, kriege ich wahrscheinlich ein Stream Deck von meinem Chef gestellt. Aber jetzt, ich habe gerade überlegt, OBS sagt mir, irgendwas, ich stand grad <lacht> komplett <lacht> auf dem Schlauch. Ja moin, läuft bei dir, Chris. Ja, das wäre gut. Ja. <lacht> Der Chef meinte so, weil ich irgendwann mal schon mal gesagt hatte, dass ich schon mal früher mal einmal OBS hatte, halt. Ja. Mal gestreamt habe so ein bisschen und. Ja, gut, ähm, Chef Du kennst, du kennst dich mit OBS aus? ja? Er arbeitet ganz viel mit OBS, also okay. er ist ein OBS-Crack eigentlich. Und er äh, so, du kennst OBS? Oh ja, und hier und dann, ja, dann lass mal zusammen. Ich so, halt, halt, halt, halt, halt. <lacht> habe da mal irgendwann mit gearbeitet. Mhm. Ja, und dann kannst du erst den Dun -Dun, Hallo. und ja, dann kriegst du ein Stream Deck und dann machen wir äh. das so und so. Ich sag, ja, können wir machen. Ich hab <lacht> mein Lager falsch rum, ich glaube, ich habe mein Lager wieder mal falsch rumgebaut. Ja, eindeutig. Ja, äh, schön. Guck ich in mein Lager rein, oh, wie viele Rotoren habe ich denn schon erstellt? Gar keinen. Bei nicht <lacht> nichts. Ste stehen schön Schlange vorm Container, der in die falsche Richtung gebaut ist. Das ist bei den Container passiert mir ganz oft. Nicht rein, lass nicht. mich rein. Oh, nee, die, die baue ich immer falsch rum. Die sind auch automatisch immer gleich, gleich falsch rum. Ja, schon. Na toll. Ja. Was? Not enough space in inventory. Mich wundert halt nur, weil normalerweise kannst du ganze ja so rum gar nicht anschließen. Das ist das, was mich jetzt irgendwie verwundert mm. hat. Ja, Die, kommt die Förderbänder auch von dann. Du... Ja, gut, ja, aus einer Manufaktur in Ausgang. Manufaktur in Ausgang. Ähm, okay, Kiste normalerweise geht hat das er, nicht. Nur, hat er gemacht. <lacht> Schön angeschlossen, aber die ist nicht reingelaufen natürlich. Läuft, okay. So, jetzt ja, da bekommen das. bei Factorio, ne? Satisfactory. <lacht> factory. Wann ah, ich doch. Ja, ja, ja, ja. Nicht, nicht, nicht Werbung für andere Spiele machen. Was? Sonst springt mein Sponsor ab. coffee <lacht> oder was? Ja. <lacht> Schön wär's, ganz ehrlich, ey. Ja. Aber ich glaube, da gibt's es bessere. Ah oh ja, wesentlich. KidSplit zum Beispiel, oder wie der da heißt, oder? Achso, ja. du meinen Streamer, Achso, ich, so, sorry, so, ich hab, so, ja, dachte, ja. es gibt bessere Sponsoren. Ja, die gibt es mit Sicherheit auch, ja. Kannst ja Epic als Sponsor holen. Das ist, ist glaube ich, ein ziemlich krasser, ja. ja. Wenn du den als halt Sponsor hast, ey, oder Valve oder sowas, ja. hast okay. du dann echt schon einen Jackpot. Okay. Hier brauche ich noch Okay. Oder denn hier? Achso. Also die hier müssen noch eins rüber und die da müssen eins darüber. Oh Mann, will ich das machen? Will ich das wirklich? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nämlich auch nicht, dass ich meine Fabrik jetzt noch mehr zuklatsche. Wie sieht es denn Beton betontechnisch jetzt mittlerweile ganz gut aus eigentlich? Ja. Ich glaube, dann fangen wir mal langsam an, hier Wände zu bauen. Ich druck' hier mal ein paar Coupons und kauf' hier mal Wände ein. Mhm, okay. Wände ja. mit Förderbandeingang, oh ne, die kosten 5, verdammt! Okay, ich muss irgendwas sehr Teures hier mal reinschmeißen. Komm, wir schmeißen uns einfach mal die Rotoren und die versteckten Platten rein. brauche ich gerade eh für nix. So, stimmt, ich habe ja hier eigentlich mein Logistik-MK2 noch offen, was ihr noch abschließen wollt. Dafür brauche ich allen Beton, der da ist. Sehr schön. Machen wir doch das jetzt schnell. <lacht> ich mache mein ja hier fast nicht mehr, wie durch durch die Fabrik durchkommt. Mhm. Und oh, der geht hier gleich aus. Das, das, das können wir nicht, nicht fahren wollen. Ja, was brauchen wir denn hier? Ähm, noch mehr Eisenplatten. Drei, drei Eisenplatten. Ja. Stangen nehmen wir auch gleich. Wo oh, waren die denn jetzt wieder? Hier? Ah, hier. Oh, warte mal. Ich habe mal die beiden Generatoren am Hub erstmal ausgemacht, ne? Ja, ja wenn wir sie ja nicht mehr brauchen. Ja. Dann ist es geschickter, wenn Weil die man alle nicht? auf einen Fleck nimmt. Ja, genau, die nerven mich nämlich so ein bisschen. Ich habe gar nicht gesehen, dass Freddy sogar geradet ist hierüber. Völlig übersehen äh, Oh. Mit seinem Stream hier ja. rüber geradet mit zwei oh, Personen. So. Oh, das ist gar nicht. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Schön. Nur für sein Follow bedankt. Oh. Schande über mein Haupt. So, oh, hier fehlt bitte. Noch kein Raid-Alarm drin. Seltsam. Eigentlich habe ich jeden Alarm an. Hm. Doch es kam ja auch die... die Mitteilung kam auch, aber vielleicht habe ich den Sound überhört. Ich habe... ja okay, ich habe den nicht an. So, jetzt können wir auch die besseren conveyor machen, wobei wir die noch nicht brauchen, aber, aber wir können jetzt die Brücken machen, die Masten und die Lifte, das ist ganz wichtig. So. Okay, dann mal schauen, was hier die äh, Coupons so sagen. Das ist schon alles durchgelaufen. Oh, drei Kupons, oh, perfekt. Genauso viel, wie ich gebraucht habe. Perfekt, yeah, jetzt haben wir die besseren Wände. Wagen, alles kaufen. Sehr schön. Brauchen wir nur noch wieder Beton. <lacht> Und dann geht's mal los, hier Wände bauen. Oh, sehr, sehr schön. Ah, deine Betonproduktion läuft gut. Das gefällt mir. Schön, das freut mich, wenn dir das gefällt. Wo bist du denn jetzt gerade dran? Ähm, ja, ich gerade noch mich die Stromproduktion okay. äh, ja. verstärken halt. Also die alle zu befüllen da. Jo. Okay. Ui, ui, ui. Was soll man denn hier alles nehmen? Kiste rumstehen. Kann ich gar nicht leiden. Oh, komm, packen wir halt hier Rohreisen einfach mal rein. Fertig. Habe ich auch Rohkupfer? Nee, kein Rohkupfer. Aber hier die Bahnen können wir noch reinpacken. Mhm. Ob das wird irgendwas geschreddert. Das mhm. habe ich nix. So. Okay. Äh, genau. Wollte noch. Ja, wollte ich noch irgendwas erforschen gerade. Genau, hier die die Organe. Wollte ich noch anschmeißen. Das Ding kann man auch Biomasse machen. Okay. Will ich aber nicht. Das ist voll. Das hier und das hier. Das rein. So, lass nur kurz überlegen, Hole ich noch einen Limestone ran? Ah, ne? ich wende. Ja, Wände. Laden kannst du nicht. Ja, Wände haben wir jetzt alle am Start. Da können wir jetzt richtig loslegen. Alles mit dem Na gut Eben zu. kleistern ich, ich baue erstmal den Weltraumlift zu. Ah ja, genau. Zum Schredder wollte ich. Jetzt weiß ich's wieder. Auch nö, ist das jetzt mein Er. Ah. Mag's nicht, wenn er auf einmal Wände falsch rumsetzt, ne? Oh ja. Wände. Das sieht man immer voll schlecht. Hier brauchen wir mit Öffnung. Wir sitzen richtig. Ja, die sitzen richtig. schöne Sicht und die ganzen schönen Laufwege werden jetzt hier zugepflastert. Gibt's nicht, schöne Sicht. Was ist das? <lacht> Beton-Stahlwände sind schöne Sicht. <lacht> genau, so sieht aus. Alles aus Beton und Stahl, das ist schön. Ich brauche Beton. Gibt es nicht. Komm. Oh, ist mein Beton schon leer? Nee, meine Platten sind leer. okay. Gut. Da steht er. Bedient sich am Beton. Ja, Chris wieder laufen. Tap, tap, tap, tap, tap. <lacht> ich bin schon, bin schon Kilometer weit weg von dir. Oh, wie schön. Ey. Ja, machen wir das? Eins hoch oder zwei hoch? Äh, zwei oder drei hoch? Äh, was? Die, die die Halle? Ja. Vier hoch. Vier hoch. Ja, hoch. Vier hoch. hoch. Würde ich fast sagen, oder? Warte mal. Lass mal kurz gucken. Was Also. 2 wird gerade so reichen. Ne, 2 ist zu wenig auf jeden Fall. Da werden die halt dann direkt am Boden anstoßen vom nächsten Geschoss. 1, 2, 3, also 3. Ja, das wären jetzt 4. Ne, 3 machen wir. Ja, 3. Ja, Na, komm. die Einlässe kommen dann später hin. Was? Später. Hm? Später. Nicht. Ist schon hm. drin. <lacht> Meine Beton-Einlässe hinten sind schon drin. Okay. Dann ist das Fließband hier allerdings nur ein bisschen schräg, aber es ist ja nicht so schlimm. Ah. Okay, das geht Nee, Das geht gar nicht. Das ist No-Go. Kommt da noch? Perfekt. Ah, ja, das habe ich nur, damit ich eben kurz rauskomme. Alles gut. Oh, super. E. So, so schlimm schräg ist es jetzt nicht. Nee, geht noch. Ja. Den dritten hast du jetzt aber gar nicht mehr angeschlossen, oder? Nee, nee, nee, weil die, verba die verballern 45 pro Minute. Okay. Und wir produzieren gerade mal mit jedem 45 pro Minute. Deswegen habe ich den dritten noch nicht angeschlossen. Oh, schön. Wollte ich nicht alles rausnehmen. Deswegen äh, will ich ja äh, eine weitere Quelle holen. Damit wir den dritten erstmal anschließen können, bis ich zweite Schnecke, äh, dritte Schnecke oder vierte Schnecke dazu packe. Ah, der Felsen hier in der Fabrik gefällt mir ja gar nicht. Er ist doof, ne? Ja. Ja, oh, ich komm hier nicht raus, wirklich, verdammt. <lacht> zu dick. Merkst du was? Sowas habe ich noch nie, in meinem Leben habe ich noch nie gehört, dass es zu dick wäre. <lacht> <lacht> Merkst du was? Irgendwann ist es immer das erste Mal, <lacht> ne? Ich hätte immer nur gefragt, ob ich überhaupt was esse. Kann ich verstehen. Ah, finde. Gibt's jetzt auch Lichter im Update 4? Ja, es gibt Deckenlicht, also Ceilinglicht. Es gibt Strahler und es gibt äh, Laternen. Okay. Ah stimmt, ich glaube, ich habe es ja. sogar schon gesehen im Video. Da freue ich mich mega drauf. Ja. Also ich freue mich echt mega auf dieses Update, das wird so genial. Ne? Das machen wir nochmal komplett ab. Und weg. So, ja. Das sehe ich genauso. Dann baue ich halt auch schon hier den Einglass rein. Habe jetzt falsch rum? Nee, das... Geht denn eigentlich schon ein Datum fest, wann das in die äh, Normal Version untergeht? Ich glaube Ende April. Geht dann gar äh, nicht so lange. Ja, müssen wir uns ranhalten, dass wir bis dahin. Ja, ja. Oh. 6, 7 kommen. Die Fabrik ist zuge. Ach, die Dings ist zugebaut. Die Plattform. Schön. Perfekt. Und hier haben wir auch schon ein paar Wände stehen, ah, das läuft hier richtig. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwann Farbe, dass wir es noch entfärben können. Ja, es ist okay, das verstehe ich. <lacht> das ja gut, ich äh, so besorge jetzt erstmal. Das ist wirklich nicht meins. <lacht> ja, okay, ja, mich stört es halt nicht, aber okay. Ah, uh, Constructor. Dann uh, habe ich letztes meiner. Mal erstmal alles in, dieser anderen, in diesem anderen Teil gebaut, auch wenn das jetzt auch nicht gerade das Hübscheste ist, aber es... Finde ich besser aus wie dieses Gelb und bis ich dann gemerkt habe, dass es da die Einlässe nicht gibt, dann mm. habe ich die wieder weggeschmissen und habe dann doch die Gelben gemacht. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile was gibt oder ob sie es mit Dings zugefügt haben aber, oder hinzufügen werden. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber... Ja, das ist ja nicht so wichtig. Sobald man das hier eingefärbt hat, ich will dann auch alle, alle Maschinen und so umfärben. Ach so, okay. Ja klar. <lacht> ja okay, ja, mich, mir ist es eigentlich relativ. Ne? Alles ah, so schön, äh, äh, ja. Ja, setz Auf mich wegzufahren, danke. Uiuiui, ui, ui, ich, hab's, ich hab's gewusst. Es wird nichts, Schon als ich's gefahren ja. hab, hab, ich gewusst, dass sobald ich hier die Wand hinbaue, dass es dann Ende ist. <lacht> Ärgerlich. Ah, gut, geht schon. Wo war noch mal hier ein Steinfeld bei uns in der Nähe? Weißt du noch genau, wo ein Steinfeld war bei uns in der Nähe? Eisen oder was? Äh, Stein? ne, ich glaube, nee, glaub, ist es keins mehr in der Nähe. Ja, doch noch eins. Also, ich habe letztes Mal auch schon gescannt. Ach, Ach ja, ich kann es kennen. Ach ja, ich, ich vergaß. Wenn hm. ich nochmal V, ne? Ja, da. I'm sorry. Ach da. Jetzt okay, wird das nicht passen. Ich da hab's oben auch. Ich habe es gewusst, dass das jetzt nicht passt. Aber. Hm. 85... <lacht> Wir machen es einfach anders. Was sind denn Splitter hier? Kann ich kämpfen, ist das Problem, ey. Hm. macht das hier? Achso, aber... Oh wow. Nicht genügend Freiraum, wie nicht genügend Ach so, oh. Oh, oh. shit. Ja. Äh, ich werde gleich sterben, denke ich. Okay. Was? Ja? Ach, Muss okay. ich Limestone auch immer erst runterbauen? Ja. Ja, okay, ich werde hier sterben, weil ich kann nicht kämpfen. Oh doch, huh. Der hat sich festgebackt, der Idiot. <lacht> Uh, Limestone muss ich auch erst einmal abbauen. Ja. Ist er ja da in der Mitte? So, habe ich das jetzt richtig gesetzt? Natürlich nicht. Schauen, wie oft ich diesen Splitter noch setzen werde. Wo denn da? Abbauen. Ja, da ist aber kein kein kein Dings hier. Hm? Okay. Also hier ist aber nicht so ein so so so Nicht? Äh? Bin ich jetzt gerade doof? Jetzt habe ich schon mal abgebaut, vielleicht war ich da schon. Kann ich... Doch jetzt kann ich eine draufsetzen. Okay. Hm, keine Ahnung. Komisch. Äh. Das war komisch schauen wir mal so, das wird jetzt eine abenteuerliche oh, passt perfekt abenteuerliches Fließband ja, immer mit der Ruhe wer ja, durch ihr ganze Bildnis hier ein hm, bisschen der Richtung okay die Ecke ist egal. Und bei dem See hier hinten. Ja, ja, die Ecke ist mir egal. Da habe ich eh nichts vorerst mal damit. Gehe eher Richtung Süden. Vorerst. Oh. Jetzt muss ich wieder versuchen zu kämpfen. Komm her. Das wird spaßig. Wisse. Produziert. Viel zu wenig Schrauben sein, okay. Mindestens kann ich bauen. Das ist ja. ohne Probleme. Ob ich jetzt kämpfen kann, ist mir jetzt relativ egal. Okay, wir vergessen zu verbinden, sehr gut. Deswegen geht hier nichts. Okay, das erklärt natürlich einiges. Im Vergleich okay. noch eine Schnecke. Gib mir denn Eisenplatten. Aber wir brauchen hier einen Eingang. Das sollte kein Problem sein. Kannst du ja aus dem einfachen ja und doppelten machen irgendwo. Ähm ja, oder so. Eingang. So. Ja, ich habe einfach jetzt hier offen gelassen. Ja, aber wir haben noch keinen Eingang. Achso, du meinst eine Tür jetzt? Ja, genau, eine ja. Tür. Ich jetzt verstehe ich, was du mit Eingang meinst. Ja, <lacht> hast du recht. Da brauchen wir noch ähm, Türen, zwei Coupons. Einen haben wir schon und einer ist gerade in Produktion, wobei ich hier mal was Besseres reinschmeißen müsste, dass das was wird. Ich kann mal gucken, hier die Kabel müssten schon relativ voll sein, dann kann ich mal ein paar Kabel hier reinschmeißen zum Schreddern. In der Kupferfabrik okay. war ich jetzt noch gar nicht wirklich viel. Na still steht sie noch nicht, also noch produziert sie, noch hat sie wohl Platz. Ah doch, hier hinten steht was still. Ja, oh Gott. Ich <lacht> denke mal, die Kabel haben wir genug. Kabel sind komplett voll. Ich nehme jetzt mal die Hälfte raus einfach. Brauche oh, ich nur noch das drum da hinten hin und ein Slack. So, alle Kabel. Mal. Ja, ich pack mal alle rein und nehme dann 100 wieder raus. So, so Band, das. Ähm, die Entfernung, die du bauen kannst, finde ich mega geil. Ja. Nee, also so. Das haben sie echt gut gemacht, die Entfernung. Technisch gesehen ist das Spiel schon gut. Ja, auf jeden Fall. So. Ich würde dann jetzt noch ein Resümee ziehen und dann sind wir für heute durch. Halt, ich will erst noch zwei Sachen machen. Ja. Zwei Sachen. <lacht> wo du aufhören darfst. Ich will mein Links in Schwung bringen. Eine... Bitte... Beton. Beton... Meiner. Und... Ich würde ihn gerne noch auf... Eine Slug suchen schnell. Und den auf 45 bringen. Könntet ihr eine Schnecke kurz suchen? Oh ja. Da hinten ist gleich eine. Ich weiß ja gleich, wo zwei sogar sind. Ich sitze hier ganz friedlich auf dem Berg rum. Ganz leicht hinkommt. Okay, das endet schmerzhaft. Na, da drüben Hat ist tief. auch noch eine. Nehme ja, ich mich die auch noch gleich mit, wenn ich schon hier bin. Schnecke Nummer eins. Ha, da schießt schon wieder eine Feuerbälle nach mir. Oder nach mir. Ich bin nämlich auch da. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist. Autsch. Und ich werde sterben. Ich laufe mal ganz schnell weg. Ich bin an unserem Hub. Okay. Da komme ich jetzt auch hin mit zwei Schnecken. Ja. Aber wenn wir uns weiter Richtung Süden ausbauen, das ist auch nicht schlecht. Da hinten ist eine riesen Schlucht, da kann ich dann meine Sky bauen. <lacht> Ohne dass sie wirklich Sky ist. Ich will dann aus dem Osten, hole ich dann das Öl her, ich weiß, dass da im Osten ein Ölfeld ist, wo auch relativ, ja, also im Osten ist ein See, da hole ich, hol ich mir das Wasser fürs Öl dann. Und okay, ich habe mir immer im Westen, da ist auch eine Ölquelle. Ja, die im Osten ist, glaube ich, näher. Okay. Aber die ist bergiger, im Westen, da kannst du, da ist ja dieser Teich, der Strand. Mhm. Und dann kannst du über das Wasser ja. drüber bauen. Ja, die kenn ich ja ist ja egal. Wir gucken mal. Ja, Aber ja im Osten ist auch einer, Das weiß ich. Sehr Sind beide glaube ich so an die 1000 bis 2000 entfernt. Okay. Also ich habe hier zwei Energiedinger in die Kiste gepackt. Beim Hub. Danke. Äh, da, ja, einen brauche ich nur. Danke dir. So. <lacht> Dann darfst du schon mal anfangen mit deinem Résumé, wenn das ein bisschen länger dauert. Nö, nö geht ganz schnell. Haut's doch weg! Ja. Flucht! So, das war's dann für euch. Nein, Das war's, auch. Alles tut genau. zu groß. Also, was wir heute gemacht haben hier, schön die Biogeneratoren neu aufgestellt und erweitert, massiv. Da kommen wir jetzt erstmal, ja gut, ich wollte gerade sagen, da kommen erstmal nicht so schnell an unsere Grenzen, aber naja, so viel ist es gar nicht. <lacht> Was ich ich glaube, die Generatoren im Hub sind stärker, habe ich das Gefühl, dass sie mehr produzieren. Ja, die sind, die sind etwas stärker, ja, sind ja. sie. Da hast du recht. Genau, wir haben hier angefangen, Bände zu bauen, mit gleich Einlässen für die ähm, Belts, für die Förderbänder. Unsere äh, Betonproduktion haben wir hier verbessert. Dreifach. Dreifach, verdreifacht. Und noch, noch viel mehr wie verdreifacht. Weil ja die zwei, die vorher standen, nicht ausgelastet waren. Genau, wir haben hier, ähm, wir produzieren jetzt die verstärkten Platten und die Rotoren schon in geringer Stückzahl, da die noch ein bisschen unterproduziert werden. Da wird dann nächstes Mal optimiert. Genau. Im Großen und Ganzen war das alles, was wir heute geschafft haben. Ein paar Sachen noch erforscht und hier und da optimiert und ja, noch viel zu tun, sehr viel zu tun. So Leute, das war's wieder für heute. Wir haben ja ordentlich ein paar Wände aufgestellt und jetzt produzieren wir endlich richtig viel Beton, dass wir hier endlich die. Fabrik erweitern können, Ein bisschen was optimiert, alles nach Plan gelaufen. Sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut.